nicht dafür bezahlt, dass er Sklaven hat, sondern Söhne und Töchter, die seine Pläne kennen, er nennt uns Freunde. Und ich kann euch sagen, ein Leben mit dem Heiligen Geist ist das aufregendste und schönste Leben, das was man hier auf dem Planeten haben kann. Wir warten nicht auf Gott, dass er irgendwas macht. Der Himmel wartet auf uns. Dann Englisch begreifen, wer wir geboten sind, durch, was er gemacht hat. Aber ich habe einfach wirklich so eine Veränderung erlebt, weil ich auf einmal ja, gemerkt ja. habe, dass Leute wirklich, dass ich etwas in mir habe, das Leute wollen. Und es ist dieses ähm, Abenteuer mit Jesus geworden. Dass ich gebetet habe und wirklich angefangen habe. Zu erwarten, dass Gott was tut. Weil, wisst ihr, es ist ein Unterschied, ob wir für jemanden beten, zum Beispiel für einen Kranken, ne? einfach weil es unsere Pflicht ist und weil wir es müssen, weil es in der Bibel drin steht, oder ob wir beten, weil wir erwarten, dass da was passiert. Du schuldest der Welt ein gesegnetes Leben und eine Begegnung mit Gott. wenn du das schaffst. Um eine Begegnung zu schaffen, gibst es das Beste, was es gibt, die Verdehung vom Himmel. Wow. wow! Everywhere I go! Überall, wo ich hingehe! Spread the aroma! of Jesus. Ich verteile den Geruch des Aroma Gottes. Everywhere I go! An jedem Ort! Und was er einfach braucht, ist für unsere Bereitschaft. Und ihr seid alle hier, weil ihr Hunger habt, weil ihr mehr wollt. Gott wird... Schachzüge machen in deinem Leben, wo du vom Staunen nicht herauskommst. Okay?